Anwendungsvideo Longe Beginnen Sie in aller Ruhe. Lassen Sie das Pferd ein paar Runden entspannt um Sie gehen, sodass es sich an den Concorde Longe gewöhnen kann. Halten Sie Ihre Hände nicht zu tief sondern nebeneinander auf gleicher Höhe vor Ihrem Körper. Sie können die Concorde Longe in eine oder in zwei Hände nehmen. Benutzen Sie eine leichte Longierpeitsche. Beim Wechseln der Hand kürzen Sie das Verbindungsstück jetzt auf der anderen Seite. Bei manchen Pferden ist es nicht notwendig, das Verbindungsstück einzukürzen. Probieren Sie einfach, was für Ihr Pferd am besten funktioniert. Falls Sie mit Halfter longieren, braucht das Verbindungsstück nicht eingekürzt zu werden, Wechseln Sie auch die Longe auf die andere Seite. Diese binden Sie über dem Kopf des Pferdes an, damit Sie das Pferd mehr aufrichten können, falls dies erforderlich sein sollte. Achten Sie stets darauf, dass die Concorde Longe immer hinter der Longierleine bleibt. Bevor Sie die Hand wechseln, rollen Sie bitte immer die Concorde Longe sowie die Longierleine auf. Der Kopf und Hals des Pferdes soll in eine horizontale Position gelangen. Das Pferd sollte niemals zu tief laufen, weil somit die positive Anspannung in der Oberlinie wegfällt. Am Ende des Trainings darf das Pferd sich jedoch sehr wohl ganz abwärts strecken und sich gut zu lockern. Lassen Sie das Pferd gut vorwärts gehen, damit die Concord eine gute Verbindung aufbauen kann, die das Pferd dann annimmt. Wirken Sie nicht zu viel ein auf die Concorde Lounge. Bei guter Vorwärtsbewegung achten Sie darauf, dass Sie denselben Druck auf beiden Leinen bewahren, sodass das Pferd eine richtige Position suchen kann. Bei korrekter Anwendung entsteht ein ähnliches Gefühl wie beim Drachenfliegen. Sollte die Concorde etwas durchhängen, während das Pferd gut läuft, ist dies nicht schlimm. Achten Sie gut darauf, in welchem Tempo Ihr Pferd sich richtig bewegt. Indem Sie zu Anfang des Trainings steht fragen, entdecken Sie, wann Ihr Pferd die richtige Verbindung annimmt. Falls Ihr Pferd zu tief läuft, führen Sie das Tempo zurück. Benutzen Sie Ihre Longe, um das Pferd zu führen und um seinen Kopf und Hals aufrichtig zu wenden zu können. Sie sollten im Longierzirkel auf der Höhe des Kopfes Ihres Pferdes stehen. Etwas mitgehen ist zugestanden.